Ich weiß nicht, ob Sie jetzt im Bilde sind, aber wir hatten schon mal einen Anschlag hier bei diesem Angriff auf die, unsere Gemeinde, der 2017 im Februar und Juni oder Juli auch hier durch die Schüsse von Diabolos hier auch passiert wurde. Da war wir schon lange als Zielscheibe hier. Und nach dem Anschlag in Halle über die, über die Synagoge und über die Menschen, die auch zufällig dort auf dem Weg dort waren, dass es ja, wir sind alle getroffen, ja. Und wir sind auch ja, schockiert über die, diese Gewalt, die hier bei uns in Halle auch passiert wurde. Und wir waren schon am Anfang schon als Ziel, Zielscheibe. Und deswegen sind wir auch froh, dass wir jetzt seitdem auch einen Polizeischutz hier, die auch äh, ständig hier, heißt das, dass die während der Gebete sind die Polizei vor Ort, während der Veranstaltung und während der, äh, durch, wir haben hier bei uns hier Frauen, Deutschkurs mit Kinderbetreuung und die Polizei sind auch vor Ort an dieser Zeit. Und ähm, die, also wir waren jetzt gerade beim Gebet äh, draußen und da äh, sind sehr viele Gläubige, sind, mussten draußen ähm, sich aufhalten. Und ich habe auch Fotos gesehen, der MZ, dass auch schon früher das so, so war, dass die, die Räume viel zu klein sind. Wie, ähm, ja, wie, wie ist die Raumsituation von der Gemeinde? Also seit jetzt... Äh 2015 mit dem Zuzug der Flüchtlinge ist die Raumsituation sehr schlimm bei uns. Ähm, viele Gläubiger Besucher, Mitglieder der Gemeinde kommen am Freitag zum Freitagsgebet und da die Platzkapazität nicht ausreichen, äh, beten sie draußen. Ja, und bis jetzt suchen wir nach äh, Lösungen, also wir suchen nach geeigneter Grundstück, bis, wir, bis jetzt haben wir noch keiner gefunden. Sie haben gesagt, Sie, Sie sind auf der Suche nach einem geeigneten Raum und das ist ja, also die Angriffe, die waren jetzt schon vor zwei und drei Jahren und seitdem, also es ist bekannt in Halle, dass es dass die Gemeinde so dieses Problem hat. Mein Eindruck ist, dass nichts passiert. Also das auch also ich also so genau, also ich sehe nicht, dass es eine Unterstützung gibt von der Stadt für, für die Gemeinde. Wie, wie erleben Sie das? Also wir suchen nach Lösungen. Wir haben nochmal mit der Stadt Halle auch Gespräche geführt und. Wir führen weiter Gespräche mit der Stadthaler und wir haben bis jetzt noch, kann ich Ihnen noch gerne konkreter auch äh, Aussagen jetzt, ja, bis es amtlich ist. Und ähm, was, ihr, was für eine Unterstützung würde die Gemeinde brauchen durch die Politik? Also wir suchen einen geeigneten Grundstück, ja, wo wir die Erwartungen der Gemeinde ermöglichen und somit die Menschen, die draußen jetzt bei jedem Wetter auch beten, dass sie auch unter... Ein Tag kommen und dass sie eher religiösen Pflichten auch äh, Menschenwürdig auch das machen. Das ist ja wichtig für, für uns jetzt. Und, und nochmal auf, die, auf diesen Anschlag zurückzukommen. Äh, also, hat sich seitdem etwas verändert so im, im Gefühl von den, den Menschen der Gemeinde? Ist so eine, gibt es eine Unsicherheit? Ja, nach dem nach den Anschlag in Halle, das war ganz schön schlimm für uns alle hier in Halle, ja. Und wir sind doch gerade als muslimische Gemeinde sind wir auch, wie gesagt, wir waren als Zielscheibe dieser dieses Anschlag. Gott sei Dank ist das nicht passiert. Und wir bedauern sehr für die Toten, die in, in Halle gestorben sind und die Menschen, die auch verletzt sind. Also auch mit den Menschen, die, die das das passiert wurde. Wir sind doch dankbar, dass die Polizei auch äh, vor Ort und dass sie uns noch mal diese ständig auch äh, Schuss gewehrt bis hier, bis jetzt und das funktioniert sehr gut und ja, und natürlich gibt das in Angst halt. Die Menschen haben Sorgen auch nach dieser Anschlag. Wir sind alle getroffen und wir als Anschlagziel ist schon für uns genug dass wir auch äh, fürchten, dass es auch mit, mit den Leute hier nicht was passiert. Und hier an dem Ort, wenn man das so sieht, ist auch äh, in der Synagoge war es so das Glück der Menschen, dass die Türen so gut gehalten haben und wenn man das hier sieht, das ist eine ganz andere Situation. Man kann, also ich kann mir nicht vorstellen, wie man sich hier gut schützen kann. Nee, unsere Räume sind jetzt ständig offen, muss man so sagen, wir schließen die Türen. Nicht Auch, die, auch der Zustand der, der Türen und Fenster, die sind, die sind sehr veraltet. und wir brauchen eine konkrete Unterstützung. Für die Sicherheit unserer Gebäude hier und deswegen bitten wir um Unterstützung, konkrete Unterstützung vom, vom Staat oder vom Land, um das zu gewähr, um das äh, zu leisten. Und da gibt also gibt es da so eine Bereitschaft in den Gesprächen, merken Sie das oder ist das so, versucht man sie abzuwiegeln? Also bisher haben wir keine ko konkreten Hilfen erhalten äh, diesbezüglich. Auch nicht von der, vom Land und nicht von der Stadt? Bis jetzt, wir haben keine Unterstützung gekriegt. Wir die, also vielleicht kommt so eine Unterstützung. Wir arbeiten noch dran, aber bislang, also bis jetzt noch nicht. Und die, unser Gebäude ist... Die brauchen dieser, dieser Schutz. Genauso wie eine Synagoge oder eine Kirche. Wir, wir brauchen diesen Nachdem, was in Halle passiert, nachdem die, dieser Anschlag in Halle, äh, müssen wir mindestens die Voraussetzung, dass es nicht so einfach reinzukommen, muss man, die, muss man, die so, muss man auch gewahrleisten. Wir sind als gemeinnütziger Verein, äh, wir leben nur von den Spenden von den Menschen, die hier sind. Wir haben keinerlei Unterstützung und sind wir nicht in der gleich und sofort, das, äh, das zu ermöglichen. Und wie, wie ist, die, die, ähm, ist dieser Ort hier, also es gab einer dieser Anschläge, da wurde aus einem Hochhaus hier geschossen, ja. auf, auf das Gebäude mhm. von dort. Mhm. Und ähm, wie, wie erleben Sie das in der Nachbarschaft? Gibt es so viele negative Reaktionen oder ist es akzeptiert? Muss mal sagen, bis jetzt ist sehr ruhig. Wir haben keine Auseinandersetzung hier. Wir hatten mal äh, dieser, dieser Schüsse. Aber schon mal passiert, dass es hier ein paar Sachen hier passiert wurde, dass was durch die Scheiben was geschmissen wurde und so weiter. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist es ruhig. ja Okay. Und was? Ähm Sie haben schon gesagt, also man bräuchte die Fenster, die Türen müssten erneuert werden mindestens oder ein neues Gebäude. Was, sind noch für so, also was gibt es noch für konkrete Bedürfnisse der Gemeinde für die Zukunft, wo die vielleicht auch die Politik helfen könnte? Ja, das ist was, nur was, ist jetzt wichtig ist. Wie gesagt, da müssen Kameras hier, professionelle Kameras hier, damit, auch, damit man die Türen, neue Türen, neue Fenster, die sicher sind, neue äh, Kameras für die Überwachung und wir brauchen für die Erweiterung, die schon lange nötig ist, äh, wo die Leute äh, in einem Raum noch bitten dürfen. Jetzt, äh, wie Sie gesehen haben, sind mehrere Meiten draußen und das ist auch äh, seit jetzt mehreren Jahren so.